Hallo Leute! Nur wenige Menschen waren bisher auf dem Mond und noch weniger dahinter. Dennoch gibt es Leute, die wicken, als würden sie nicht auf der Erde, sondern viele weiter weg wohnen. Beispiele Natürlich kenne ich diese Künstler. Ich lebe doch nicht hinter dem Mond. Ich kann nicht glauben, dass du von all dem nicht mitbekommen hast. Lebst du denn nicht hinter dem Mond? Man muss schon hinter dem Mond leben, um die Präsidenten des Landes nicht zu kennen. Nur wer hinter dem Mond lebt, hat diese neueste Entwicklung verpasst. Anmerkungen Das passende Adjektiv für jemanden, der hinter dem Mond lebt, ist hinterwälderisch. Die Rückseite des Mondes ist der Erde ständig abgewandt. Von dort aus bekommt man also nicht mit, was auf der Erde geschieht. Hinter dem Mond leben wirklichkeitsfern sein vom Erdeschen. betrachten aus befinden sich jemand, der hinter dem Mond lebt auf dessen Rückseite, wer aber dort lebt, der hat den Mond zwischen sich und der Erde. Und damit keinen Blick auf das, was dort geschieht. Mach's gut, tschüss.